Dieser Mann, das ist ein Hit. Wann kriegt ihr das endlich mit? Das ist keiner für die Dorfen. Dieser Mann, den müsst ihr loben.